Wie und warum eine staatliche Institution bewusst Falschmeldungen über die vegane Ernährung in Umlauf bringt, das erfahrt ihr heute. Guten Morgen. Folgendes Statement hat das Netzwerk Gesund ins Leben, Netzwerk junge Familie vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft verfasst. Und damit in den Medien der letzten Tage einiges an Aufruf verursacht. Die Quelle, die Augsburger Zeitung, ist unten verlinkt. Das Statement, eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft ist ungeeignet, dass sie die Nährstoffversorgung nicht sichern kann. Jeder Veganer weiß und jeder der sich informiert hat über Ernährung, dass dieses Statement so wie es dargestellt ist einfach falsch ist. Richtig ist dass man bei einer veganen Ernährung aufgrund der noch geringen Durchdringung in der Gesellschaft von Informationen einen höheren Grad an eben Informationen benötigt um alle Nährstoffe aufzunehmen. Warum also dieses radikal und falsche Statement? Dazu hilft es mal zu schauen, wer ist eigentlich dieses vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gegründete Netzwerk. Auf der Homepage findet man dann den recht allgemein gehaltenen Passus. Das Netzwerk Gesund ins Leben vereint die führenden Institutionen, Fachgesellschaften und Verbände zur praxisnahen Unterstützung junger Familien. Okay, da habe ich mal geschaut, wer dann wirklich konkret zu dem Netzwerk gehört man nicht das Blabla bla weggelassen, sondern äh, ja, wer ist konkret? Was sind das für Verbände? Was sind das für Institutionen, die oben genannte Falschempfehlungen rausgegeben haben? Und da taucht immer wieder ein Name auf: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES GmbH. Also man etwas auf dieser Seite von der, von der, von der von dieser GmbH rumgesurft und geschaut, wie verdient ihr eigentlich Geld? Weil das ja immer so die Grundmotivation des Handelns ist, das Geld, ne? Ja, und siehe da, eines der Aufgaben, wie diese GmbH ihr Geld verdient, ist die Implementierung von Überwachungsprogrammen in Nutztierbeständen. Das bedeutet, wer profitiert von obiger Aussage, dass Vegane in der Schwangerschaft nicht möglich ist? Richtig, die Nutztierindustrie, die ihre tierischen Produkte verkaufen können. Und eben auch die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES GmbH. Da sie ja nun weiter ihre Überwachungsprogramme an den Landwirt bringen können. Und genauso wird bei vielen dieser führenden Institutionen, Fachgesellschaften und Verbände, die da ja erwähnt sind im Netzwerk, eine Verflechtung zur Nutztierindustrie sichtbar. Ich meine mal ganz objektiv, würdet ihr euch von eurem Fleischer erklären lassen, wie ungesund eine pflanzliche Ernährung ist? Mit Sicherheit nicht. Und genau um das zu umgehen bildet man seitens der Fleischer oder der Nutztierverbände Netzwerke und versieht alles mit einem neuen Namen und dann, wenn man nur genügend entsprechendes Potenzial hat, richtet man das Netzwerk nach außen hin auf ein allgemein anerkanntes und wohlwollend erzeugendes Ziel aus, wie die junge Familie, die man unterstützt. Wenn man das dann alles aufgebaut hat, dann fängt man an, hinterum seinen Einfluss geltend zu machen. Da werden eben auch über die Webseite des Netzwerkes Gesund ins Leben Coachings verkauft, Ausbildung, deren Unterlagen ich mir auch mal angeschaut habe. Also Gesund ins Leben heißt das Netzwerk. Und dann findet man auf Seite 23 in den Ausbildungsunterlagen den Hinweis darauf, welche Lebensmittel man als schwangere mit Oton Genuss und ohne Einschränkung essen kann. Also Der O Ton bezog sich auf Mitgenuss und ohne Einschränkungen, weil keine Einschränkungen dastehen. Und ja, was taucht da auf? Vom Netzwerk gesund ins Leben muss man sich vergegenwärtigen. Was kann man mit Genuss essen und wo keine Einschränkungen sozusagen erwähnt sind? Fleischwurst und Leberwurst mit Genuss und ohne Einschränkungen zu essen. Für Schwangere, damit das Kind ganz groß und stark wird. Verarbeitetes rotes Fleisch ist mittlerweile vom Deutschen Krebsforschungszentrum, den großen Gesundheitsorganisationen, als auch im wissenschaftlichen Konsens auf einer Stufe mit Alkohol, Zigaretten und Asbest eingeordnet. Zumindest was das Auslösen von Krebs angeht, einer der großen Zivilisationskrankheiten. Und ja, dieser semi-staatliche Verein, Netzwerk oder was auch immer warnt ausdrücklich von einer veganen Ernährung dass es mit dieser nicht möglich sei, die Nährstoffe zu decken, aber mit Fleischwurst und Leberwurst ohne Begrenzung und ausdrücklich mit den suggestiv wirkenden Worten mit Genuss doch klappt das dann mit der Gesundheit. Dass Milch das größte und massivste Allergen ist, dem wird dann insofern Rechnung getragen dass man Milchprodukte ebenfalls ohne Beschränkung und mit Genuss verzehren kann. Und um die Rundumversorgung für die Schwangere zu gewährleisten, wird dann im Ausbildungsmaterial auf Seite 27 auf eine Seite verwiesen, die Informationen zu Arzneimitteln für die Schwangerschaft bereitstellt. Die dort aufgezeigten Medikamente, das sind weit über 500 Medikamente, sind natürlich zum Großteil die Medikamente der großen Pharmaunternehmen. Das gibt dann alles wieder einen Sinn. Und ähm, ja, das alles unter, ausgehend unter dem Deckmantel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ihr wisst ja, ich sage immer wieder, es ist Unsinn an eine große Verschwörung zu glauben. Aber dass die Wirtschaft permanent Einfluss ausüben möchte und auch ausübt um ihre monetären Interessen auszuweiten, das ist einfach ein Fakt den wir uns stellen müssen. Unsere Gesundheit liegt in unseren Händen. Wir als Menschen, die die ein wirkliches Interesse an unserer Gesundheit und nicht an unserem Geld haben, müssen uns bewusst gegen diese Manipulationsversuche stellen. In den sozialen Netzwerken, in Foren und im Austausch mit unseren Freunden müssen wir uns immer wieder selber aufklären und zeigen wie was zusammenhängt. Nicht panisch und auch nicht ängstlich und den schwarzen omnipräsenten Mann im Hintergrund irgendwie die Schuld geben, sondern solide, analytisch nachvollziehbare offene Beweise auf den Tisch legen und mit klarem Kopf natürlich will die Wirtschaft an unser Geld, deswegen ist es ja die Wirtschaft und sie interessiert sich auch nicht für unsere Gesundheit. Aber wir dürfen das nicht zulassen, wir bleiben kritisch ohne gleich überzureagieren. Das hilft auch nicht weiter, das überlassen wir den Aluhutträgern. Lasst Euch nicht durch die Medien manipulieren und lasst es auch nicht zu dass Eure Freunde manipuliert werden. Teilt dieses Video mit allen Menschen die ihr kennt, damit man erkennt wieso eine Behauptung dass vegane Ernährung angeblich die Nährstoffe nicht decken kann dazu von einer wahrgenommenen offiziellen Stelle überhaupt zustande kommt und wie verschleiert die tatsächlichen Impulsgeber einer solchen Aussage sind. Das muss in die Köpfe der Menschen, denn egal ob Fleischesser oder Veganer, eins eint uns alle, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, wenn ihr weiter kostenlos und so objektiv wie es mir mögliches informiert werden wollt, euer Leben mit mehr Bewusstheit zu versehen und dieses dann auch weiterzutragen im Alltag, dann abonniert meinen Kanal. Teilt dieses Video als Antwort auf die in den letzten Tagen ausgehend von diesem Netzwerk äh, ja, propagierten Unsinn und sagt den Menschen ehrlich, dass sie bei der Umstellung auf vegan sich natürlich informieren sollen. Natürlich müssen sie sich informieren. Aber es ist natürlich auch möglich mit einer veganen Ernährung alle Nährstoffe zu decken. Also wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.